Und was bedeutet diese beispiellose Entscheidung der Verfassungsrichter und diese historische Wahlwiederholung nun für die heimische Innenpolitik? Darüber diskutiert jetzt Ingrid Thurnheim mit ihren Gästen am runden Tisch. Ingrid. Ja, Bundespräsident, bitte warten. Der Wahlkampf beginnt von vorn angereichert um weitere spannende Aspekte. Wahlkampf, zurück an den Start. Briefwahl, wie geht's damit weiter? Und das Zeugnis des Verfassungsgerichtshofes, ein Gewinn für die Demokratie, wie heute alle betonen, oder auch ein Armutszeugnis für die bisherige Interpretation unseres Wahlsystems. Darüber diskutieren wir jetzt hier am runden Tisch. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an die Runde der clubob leute Ich begrüße hier im Studio von der SPÖ Andreas Schieder. Guten, Guten Abend. Abend. Ich begrüße Wolfgang Gerstel, der Verfassungssprecher der ÖVP, vertritt heute Abend Clubobmann Reinhold Lopatka. Guten Abend. Ich begrüße von der FPÖ Clubobmann Heinz-Christian Strache. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Eva Klawischnik von den Grünen. Schön. Aus Klagenfurt sollte uns jetzt zugeschaltet sein äh, Matthias Strolz von den Neos. Da ist er. Guten Abend, Herr Strolz. Guten Abend. Und Robert Lugar von Team Straunach, guten Abend auch an Sie. Und Sie alle ein herzliches Willkommen. Und Herr Strache, ich möchte aus gegebenem Anlass mit Ihnen beginnen. Heute, Sie stehen heute als der große Sieger da in diesem Verfahren. International allerdings herrscht eher das Bild eines Landes vor, das als großer Verlierer dasteht, weil es nicht in der Lage ist, eine Wahl ordnungsgemäß abzuwickeln. War es Ihnen die Sache trotzdem wert, rückblickend betrachtet? Es ist die staatsbürgerliche Pflicht, wenn man in der Art und Weise, wie das auch an mich und uns herangetragen worden ist, massive gesetzliche Unregelmäßigkeiten auch an Informationen auch zugetragen bekommt, hier auch natürlich an den Verfassungsgerichtshof heranzutreten. Und ich sage große Anerkennung und auch Dank an den Verfassungsgerichtshof, dass er in einer völlig neuen Qualität auch damit umgegangen ist, indem er öffentlich und auch transparent auch wirklich sehr rasch und nachhaltig die massiven Vorwürfe von 94 von 117 Bezirken auch überprüft hat, indem er bei 20 Bezirken Zeugen vorgeladen hat und eine massive Bestätigung bei über 14 Bezirken und mehr eigentlich äh, sich bestätigt haben. Und äh, das ist, äh, wenn man so will, ganz wichtig, wenn es um die Grundfesten der Demokratie und des Rechtsstaates geht, dann hat heute der Verfassungsgerichtshof aufgrund der dramatischen Gesetzwidrigkeiten äh, im Sinne der Demokratie und des Rechtsstaates und damit auch im Sinne der Bürger sichergestellt, dass es in Zukunft nie wieder vorkommen darf, dass Gesetzeswidrigkeiten so vonstatten gehen können, dass Manipulation nicht auszuschließen war. Und das hat die Relevanz bei 77.000 Briefwahlstimmen ergeben. Das äh, hat der Präsident äh, des Verfassungsgerichtshofs vorher ein bisschen anders dargestellt, äh, wie, was das mit der Manipulation auf sich hat. Aber insgesamt, Frau Klawischnik, habe Herr gesagt... Frau Durren, äh, da müssen Sie bitte das Urteil lesen. Da ja, steht explizit genau das drinnen, mhm. dass wenn Verfehlungen ein Ausmaß erreichen, dass sie auf das Wahlergebnis von Einfluss sein konnten und dann ist dabei unerheblich, ob Manipulationen tatsächlich stattgefunden haben, sondern alleine, dass sie stattfinden haben können, ja, ist das Dramatische. Ja. Und man hat nichts jetzt dann weiter geprüft, ob sie stattgefunden haben, Nein. aber sie haben stattfinden können. Aber er hat auch dazu gesagt, dass es keine, keinen einzigen Hinweis darauf gibt, dass sie stattgefunden haben. Oder wenn die Wahlzeiten Wir nicht immer. dabei sind, ja. dann können Sie den Hinweis auch nicht wahrnehmen. Frau Glavischnig, der Präsident des Verfassungsgerichtshofes hat auch gesagt, dass er ein sehr, sehr schlechtes Bild von der Vollziehung der Wahlgesetze Bekommen hat äh, bei diesen Zeugen Einvernahmen. Müssen Sie dann nicht im Nachhinein auch sehr froh sein über die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs und auch darüber, dass die FPÖ diese Wahl angefochten hat? Das Ergebnis ist jedenfalls zu akzeptieren. Ähm, ich denke, zwei Punkte sind aber schon wesentlich. Also, es ist in, in keinerlei Weise angezweifelt worden, dass das Wahlergebnis nicht stimmt. Es ist ganz eindeutig auch festgestellt worden, dass Van der Bellen auch die Stichwahl gewonnen hat. Ja, das ist, glaube ich, schon einmal noch wichtig festzuhalten. Und das Zweite ist, denke ich, auch nochmal wichtig, es hat keinen einzigen Anhaltspunkt bei keinem einzigen Zeugen gegeben, der in Richtung Manipulation irgendetwas wahrgenommen hätte. Und ich möchte nicht, dass jetzt in der Öffentlichkeit, auch in der internationalen Öffentlichkeit, das Bild stehen bleibt, es hätte in Österreich so etwas wie eine Manipulation oder eine falsch zugeordnete Stimme gegeben. Es gab dafür keinen einzigen Anhaltspunkt und das, denke ich, muss man schon nochmal betonen. Aber zu Ihrer Frage nochmal zurück, ja, es hat hier offensichtlich von einigen Wahlleitern also wirkliche Schlampereien gegeben. Darüber kann man sich auch ärgern. Und es gibt sicher einige Menschen, die sich auch heute darüber ärgern. Und es wird mit Sicherheit in einer nächsten Wahl alles daran zu setzen sein, das wirklich sehr, sehr korrekt auch über die Bühne zu bringen. Auch wirklich die gesetzlichen Bestimmungen auf Punkt und Beistrich einzuhalten. Aber es wurde keine einzige Stimme falsch zugeordnet. Das ist immer wichtig zu betonen. Trotzdem haben wir heute von fast allen Stimmen, Herr Schieder, gehört. Vom Bundespräsidenten abwärts über den Bundeskanzler auch die die von einem Sieg für unseren Rechtsstaat gesprochen haben. Müssen Sie also eigentlich nicht äh, den Freiheitlichen dankbar sein, dass Sie diese Wahl angefochten haben? Ich denke mal, die Entscheidung eines Verfassungsgerichtshofs ist keine Frage von Sieg oder Niederlage, sondern das ist eine Feststellung. Es ist wie im Fußball, der Schiedsrichter, der trifft Tatsachenentscheidungen und die gelten dann und da hat man auch nichts herum zu interpretieren. Es ist aber in einer entwickelten Demokratie gut, dass es diese Institutionen gibt und dass sie auch so gut funktionieren, dass sie rasch und eindeutige Entscheidungen fällen können. Und äh, was hat der Verfassungsgerichtshof heute festgestellt? Er hat klar gesagt, dass in 14 Wahlbezirken von rund 120, die wir haben in Österreich, nach seiner strengen Prüfung, welche Regeln zu befolgen hat, diese nicht befolgt worden sind und dass er daher äh, die Wahl auch komplett aufhebt. Dass er gleichzeitig auch gesagt hat, und das ist mir wichtig zu unterstreichen, dass nicht die Wahlbeisitzerinnen und Beisitzer die Schuld tragen und dass er denen auch keinen Vorwurf machen will. Und ich möchte auch unterstreichen, ohne die vielen Beisitzer wäre Demokratie in Österreich nicht durchführbar. Und ein herzliches Danke auch an Thiel. Und wir müssen auch sagen... Die Mehrheit der Wahlbezirke, die überwiegende Mehrheit, ist ganz korrekt abgelaufen. Der Verfassungsgerichtshof prüft ganz streng, ob die formalen Regeln eingehalten worden sind und hat da gesagt, die sind nicht genau eingehalten worden. Er hat aber auch dazu gesagt, und das ist, glaube ich, wichtig für das Vertrauen in die Demokratie, es ist nicht manipuliert worden. Es gibt keine Anzeichen und keine Aussagen dahingehend, aber er möchte so streng sein, dass selbst wenn manipuliert werden könnte, und der Konjunktiv ist in diesem Fall Entscheiden, dass er sicherheitshalber, wenn man so will, aufhebt. Und das ist nicht nur zu akzeptieren, das ist auch ein Zeichen von einer entwickelten Demokratie, noch besser wäre. Es wäre so korrekt abgelaufen, dass wir uns das erspart hätten. Konnte steht nicht könnte, also wenn wir schon so genau sein ja. wollen. Aber äh, sei es drum, äh, wichtig ist doch in dieser in diesem Zusammenhang auch, wenn jemand ein bisschen hineingehört hat in die Zeugenaussagen, dann hat man sehr oft gehört, das haben wir so gemacht, weil wir es immer schon so gemacht haben. Stimmt das nicht nachdenklich, wenn Sie zurückdenken, bei wie vielen Wahlen möglicherweise diese Praxis schon geübt wurde? Es ist deswegen äh nachdenklich zu stimmen, weil eben Regeln eindeutig sind. Manche von diesen Regeln werden wir sicherlich nach der Wiederholung der Bundespräsidentenwahl auch breit und öffentlich diskutieren müssen, wie wir sie so eindeutig gestalten können, dass sie auch ganz klar sind. Aber es ist, ja, wir brauchen auch nicht herumreden. Da ist uh, was schiefgelaufen, ob das jetzt Schlamperei, Leichtfertigkeit, weil es immer so war. Wir haben Interviews gesehen im Report zum Beispiel, wo die aus gutem Glauben einfach gesagt haben, machen wir unsere Arbeit gleich anstatt am nächsten Tag. Nur wenn man die Regeln so befolgen muss wie bei einem Logbuch im Flugzeug, dann ist das halt falsch und deswegen ist es aufgehoben worden. Herr Gerstl, der Innenminister hat in mehreren Interviews vor diesem Spruch des Verfassungsgerichtshofs gesagt, die Aufhebung der Wahl wäre eine Riesenblamage für Österreich. Heute hören wir von allen nur ein Sieg des Rechtsstaates. Was ist denn zwischen diesen Interviews und dem heutigen Tag passiert, dass sich die Betrachtung dieser Entscheidung so grundlegend geändert hat? Ich glaube, mal mit Ruhm hat man sicher nicht bekleckert in dieser Sache, keine Frage. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich ein Zeichen des Rechtsstaates, dass das Urteil, das der Verfassungsgerichtshof getroffen hat, dazu beiträgt, dass jeder, der einmal Bundespräsident wird, auch jedenfalls frei ist von irgendwelchen Manipulationsvorwürfen oder irgendwelchen Gerüchten, dass irgendetwas nicht in Ordnung wäre. Und insofern war das, glaube ich, eine wichtige und richtige gute Entscheidung für die Demokratie, eine wichtige Entscheidung für die Rechtsstaatlichkeit. Und, Keine ähm, Riesenblamasch für Österreich, wie der Innenminister gesagt hat. Ich glaube, wir haben ganz Österreich. Als ganz Österreicher ist es für uns nicht angenehm, weder für diejenigen, die jetzt sich nochmals der Wahl stellen müssen, noch für diejenigen, die wählen müssen. Aber es ist der Preis der Demokratie. Und das Preis der Demokratie, glaube ich, ist es mir das wert, dass wir die Wahlen noch mal wiederholen. Schalten wir mal kurz äh, zu äh, Herrn Strolz nach Klagenfurt. Herr Strolz, Sie haben ja in einer ersten Reaktion gesagt, äh, das Urteil sei die einzig richtige Konsequenz, um das Vertrauen in die Demokratie dieses Landes wiederherzustellen. War das Ihrer Meinung nach so schwer beschädigt, äh, dass es dieser Wiederherstellung heute bedurft hat? Ja, natürlich. Ich meine, es wurden äh, in vielen Fällen Gesetze gebrochen, es wurden Spielregeln gebrochen. Und es offenbart sich hier einfach äh, ein schlampiger Umgang mit der Macht. Äh, den sehen wir ja auch in anderen Bereichen. Meine, das sind ja verwandte Phänomene. Und deswegen bin ich als Bürger und als, äh, auch in der Leitung einer Bürgerbewegung wirklich verärgert, dass das sowas passiert in Österreich und dann das, dass wir alle noch mal wählen müssen. Weil das ist eben dieses Phänomen, ja, wir machen das unter uns aus. Äh, genauso wollen wir Milliarden von Förderungen nicht offenlegen. Die Landesfürsten wollen das alles im Dunkeln halten. So machen wir das auch unter uns aus. Die Regeln, die sind irgendwo da, aber die nehmen, wir nicht, die nehmen wir nicht so ernst. Und mit dem müssen wir aufhören in Österreich. Das tut diesem Land nicht gut und das wollen die Menschen auch nicht mehr. Und deswegen war es wichtig, dass hier der Verfassungsgerichtshof eine klare Sprache gefunden hat. Aber ist nicht der Verfassungsgerichtshof genau auch eine dieser staatlichen Institutionen, die Sie da jetzt in Bausch und Bogen verurteilen? Genau der hat doch jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass alles zurechtgerückt wird, oder? Ja, mancherorts funktioniert es, mancherorts funktioniert es nicht. Ich glaube, wir müssen durch alle Institutionen durch. Und der Verfassungsgerichtshof hat erkannt, dass er hier nur eine Möglichkeit hat, wenn er hier diese Geschehnisse zudeckt, dann landen die Auseinandersetzungen in Österreich irgendwann auf der Straße. Und das will ich verhindern. Und deswegen brauchen wir rundum Erneuerung. Wir brauchen natürlich nicht nur in den Wahlabläufen Erneuerungen, sondern auch in vielen anderen Politikbereichen. Aber für den Wahlbereich ganz konkret fordere ich, dass wir noch nächste Woche im Parlament einsetzen, eine Reformgruppe die sich zügig dran macht, hier Schritte zu setzen, wie können wir die Regeln besser aufstellen, sodass man sich ordentlich dran halten kann und dass wir das auch ordentlich kontrollieren können, dass sich alle dran halten. Wir werden wir gleich dann auch hier eine Runde darüber reden, welche Reformen es jetzt eventuell auch bei der Briefwahl braucht. Aber zunächst noch auch an Sie, Herr Luger, die Frage. Bundespräsident Heinz Fischer hat in einer ersten Reaktion sogar gemeint, dass alles werde positiv in die Geschichte unseres Landes eingehen. Sehen Sie das auch so? Ja, das sehe ich absolut so. Und ich bin auch sehr sehr dankbar dass endlich jemand sich die mühe gemacht hat diese ganzen rechtsverstöße endlich einmal aufzuzeigen denn der vfgh hat ja gesagt er kann von sich aus nicht tätig werden. Das heißt, es braucht jemanden, der mutig hier diese Dinge aufzeigt, die wir alle kennen. Ich war selbst Wahlleiter, ich weiß, dass manche es nicht so genau nehmen. Haben Sie immer und pünktlich ausgezählt, erst wir, also Damals gab es das noch nicht, aber ich habe immer im Rahmen dessen, was ich gemacht habe, immer die Gesetze genau eingehalten. Das haben eben nicht alle gemacht, wie wir jetzt wissen. Und, und genau das ist das Problem. Und da ist die Frage, wo war das Innenministerium? Denn normalerweise müsste es nicht eine Partei sein, die hier die Rechtsverstöße aufzeigt, sondern das Innenministerium müsste. Aktiv und vielleicht noch zu, ihrem, äh, zu Ihrer Behauptung, es gab keine einzige Stimme, äh, die sozusagen äh, unrechtmäßig hier zugeordnet wurde. Das können Sie nicht wissen. Das können Sie deshalb nicht wissen, weil Personen, die nicht befugt waren, ohne Kontrolle sich an einem Kammer gesetzt haben und ausgezählt haben. Und Sie wissen nicht. Ob Einzelne, wohl wissen, dass das Ergebnis sehr knapp war, möglicherweise auf leere Stimmzettel, die es ja immer wieder gibt, habe ich auch erlebt in meiner Zeit als Wahlleiter, dann plötzlich ein, ein Kreuz machen. Und dafür sind eben die Beisitzer da, genau das zu verhindern. Und wenn man sagt, dass das einfach eine, eine, eine unschöne Sache ist, wenn die nicht dabei sind, das ist eben eine absolute Gesetzesverletzung. Und genau so eine Gesetzesverletzung kann zu einem Missbrauch führen, kann zu einer Manipulation führen und niemand kann es nachweisen. Und wenn Sie dann sagen, der VfG hat es nicht geprüft, er konnte es nicht prüfen. Dafür gibt es die Gesetze. Jetzt hat äh, Herr Strolz schon gesagt, Herr Strache, er möchte gerne eine Reformgruppe, quasi Wahlen einrichten im Nationalrat. Sie haben auch gleich ähm, heute wieder, wiederholt, schon gesagt, Sie, sie möchten, äh, dass sich an der Briefwahlpraxis etwas ändert. Sie möchten am liebsten, dass nur Österreicher, die im Ausland sind, äh, überhaupt per, per Briefwahl wählen können, wollen das jetzt Recht ansonsten sehr stark einschränken. Äh, man könnte es aber auch andersrum angehen und könnte sagen... Das, was wir jetzt als Gesetz da liegen haben, das muss nur ordentlich vollzogen werden, dann gibt es kein Problem. Warum eigentlich nicht so oben? Ja, seit neun Jahren, seit Beginn der Einführung der Briefwahl, haben wir das als sehr kritisch bewertet, wie man das beschlossen und gehandhabt hat. Warum? Wir haben keine transparente wähler -Evidenz. Die ist dringend notwendig, wo man auch sieht, wer ist wahlberechtigt wer hat in der Wahlzelle gewählt und wer hat mit Wahlkarte gewählt und wer war vielleicht gar nicht wählen? Um das auch selbst überprüfen zu können, ist damit ordnungsgemäß umgegangen worden. Es ist wichtig auch, dass man selbst persönlich auch die Briefwahlkarte äh, beantragt und nicht eine andere Person für einen, ist heute nicht auszuschließen. Es ist die geheime Wahl nicht gesichert, weil es auch hier schon ganz konkrete Vorwürfe auch gegeben hat, des ehemaligen Grünen Bundesrats, aber auch anderer, äh, wo äh, Vereine ihren Mitgliedern die Briefwahlkarten quasi von denen eingesammelt haben und dann eine Person für 100 oder mehr Mitglieder das ausgefüllt haben soll. Das heißt, hier gibt es Möglichkeiten, bis hin auch im Pflegebereich von Pflegeheimen, wo Angehörige dann gekommen sind und gesagt haben, ich wollte für meine Mutter die Briefwahlkarte beantragen und uns wurde mitgeteilt, das wurde schon vom Personal erledigt. Das sind dann Dinge, die ein ungutes Gefühl hinterlassen und die gehören bereinigt. Gut, deswegen die Frage an die Runde. Vielleicht, Herr Gerstl, beginne ich mit Ihnen. Sie sind der Verfassungssprecher Ihrer Partei. Muss sich an der Briefwahlgesetzgebung in Österreich etwas ändern? Auch was für mich bemerkenswert war bei der Verkündung des Urteils jetzt nun vom Verfassungsgerichtspräsidenten, war, dass er betont hat, dass die Briefwahl immer eine Ausnahme darstellt. Also, um zu sagen, Briefwahl ist zwar ein Erfolgsmodell in Österreich, das heißt, es haben immer mehr Leute teilgenommen, zuletzt rund 800.000 Wählerinnen und Wähler, aber es soll nicht zum Regelfall werden. Und in diesem Spannungsfeld um sagen, werden wir uns da bewegen müssen, dass die Briefwahl. Für all diejenigen immer zur Verfügung steht, die am Wahltag nicht in das Wahllokal gehen können, weil sie auf Urlaub sind, weil sie krank sind oder sonst etwas oder weil sie im Ausland wohnen, aber für all diejenigen, die in das Wahllokal gehen können, die sollen auch normal ins Wahllokal gehen können. Daher. Oder mit einer Wahlkarte in ganz Österreich ihre Wahl, ihr Wahlrecht auch leben können. Auch das ist möglich. Aber was mir noch wichtig ist zu betonen, ist nämlich, dass wir eine solche zentrale Wähler-Evidenz-Register Wähler schon lange vorgesehen haben. Dass es bisher die Opposition war, die uns das verweigert hat, hier die entsprechende Verfassungsmehr zu bekommen. Wir, ich, wir gehen davon aus, dass wir das jetzt sicherstellen können. Wir hatten schon eine Runde mit dem Innenminister. Und mit allen Verfassungssprechern. Wir wollen das nächste Woche auch einbringen, einen entsprechenden Initiativantrag, wo wir ein zentrales Wählerevidenzregister, wo es nicht mehr danach die Möglichkeit gibt, dass ein 14-Jähriger wählen kann. Solche Dinge sind dann ausgeschlossen und Volksbegehren können dann auch leichter abgehalten werden. Das sollten wir jetzt sehr, sehr rasch auf den Weg bringen. Kurze Frage noch an alle Oppositionsparteien. Gibt es da die Zustimmung zum zentralen Wählerregister? Also wir haben das immer in aller Offenheit auch begrüßt und sind auch gerne zu Verhandlungen bereit. Das wiederhole ich und betone ich jetzt noch einmal. Frage ist nur technisch, Datenschutz, da gibt es Details, die man einfach lösen muss, aber ganz große Offenheit, überhaupt keine Frage. Also ein erster Schritt in diese Richtung, wenn Sie beide mal schon sagen, dass Sie da zustimmen würden, wäre dann ja getan. Ja, ich möchte um, zum Briefwahl vielleicht zuerst Sätze noch sagen. Ja, also ich denke, wir so, sind in einer das ist ja, ja. Ein, das ist ja eine Wahl, wo die Grünen, oder wo, sagen wir es mal andersrum, der von den Grünen unterstützte Kandidat Alexander Van der Bellen sehr stark profitiert hat. Also Sie hätten jeden Grund zu sagen, an dieser Praxis, wie es jetzt ist, wollen wir festhalten. Ach, ob diese Menschen, die eine Briefwahlkarte beantragt haben, jetzt da nicht wählen gegangen werden, das ist jetzt, glaube ich, nicht der Punkt, dass man deswegen diese Briefwahl abschaffen möchte, weil da immer auch für, für Grüne oder auch für ja, innovative Kräfte das besser ausgeht. Ich, es geht um ganz was anderes. Ich möchte nicht den Menschen in Österreich, die einfach mobiler geworden sind, die ähm, ja auch vielleicht einmal was vorhaben und sich ganz auch selber entscheiden wollen, ähm, wie sie wählen. Ich möchte denen nicht etwas wegnehmen. Und das ist schon auch ein Teil von Modernität auch in Österreich, dass man das machen kann, dass man sein Wochenende auch planen kann, dass man vielleicht ähm, auch seinen Urlaub auch schon geplant hat und nicht deswegen irgendwie zurückkehren muss. Ich denke, das ist ein Zeichen auch von Freiheit. Und ich möchte den Menschen nicht nehmen. Die FPÖ möchte die Briefwahl ja generell infrage stellen. Aber ich würde das falsch finden, hier neue Hürden aufzubauen. Wir sollten dankbar sein, dass sich viele Menschen beteiligen. Und wie Sie richtig gesagt haben, es ist ein totales Erfolgsmodell äh, und spricht auch ähm, wirklich für die auch demokratische Reife von vielen Menschen. Sie wollen sich beteiligen und beantragen das. Und ich würde das in keiner Nun, Weise zurücknehmen So Nur bitte eine Berichtigung. Darf ich Wir wollen es so nicht generell Sofort, das Herr heißt, Stolz. So, also, Sie dürfen Wir sich gleich zuschalten. Sofort. Wir wollen es auf den ja. Kern. I don't des Ursprungs okay. zurückführen, dass jene, die im Ausland sind mit ja. der Briefwahl wählen mhm. und jene, die sich im Land befinden mit einer Wahlkarte, ja, in jeder Wahlzelle quer durch wählen. In der weniger. Schweiz, in der anders, Schweiz ja. gehen ja. mittlerweile der Großteil der Wählerinnen und Wähler Briefwahl mhm. wählen. Das ist, äh, im, sie schauen immer sonst gern auf die Schweiz. Aber ja, ja. in diesem Fall wollen Sie das Dann nicht. Dann hätte oder? ich gerne die Umsetzung der deutlichen gesetzlichen Regelungen, die in der Schweiz, nämlich was die, äh, die Möglichkeiten sozusagen der Verfehlungen, die ich vorher beschrieben habe, dort unmöglich machen. Und da hat man sich leider bis dato äh, verweigert, auch äh, gegenüber unseren Vorschlägen. Mhm. Es es das Thema Briefwahl, das sich in einem Spannungsfeld bewegt, das ist natürlich, weil man nur an Eides statt die persönliche geheime Abgabe der Stimme quasi unterschreibt, äh, immer ein Fragezeichen hinterlässt und gleichzeitig das Problem, das, oder Problem, den Zustand, dass eine Dreiviertelmillion der Menschen, der Wahlberechtigten, sie nutzen. Und da dazwischen muss der Gesetzgeber eine sinnvolle Lösung äh, finden. Mein Vorschlag wäre, dass wir eine parlamentarische Enquete auch nach der zweiten Runde der Bundespräsidentenwahl sinnvollerweise machen, um diese Frage zu diskutieren. Auch die Frage, wann schließen Wahllokale in Österreich? Wann, äh, dass man da auch eindeutig abstellt, die Veröffentlichung, also die, die Weitergabe von Wahlergebnissen vorzeitig an die Austria-Presseagentur und diese Dinge, dass wir auch äh, andere Fragen diskutieren und zwar nicht nur im Hinblick auf eine Bundespräsidentenwahl, sondern auf alle Wahlen in Österreich, weil wir müssen ja Systeme schaffen, die auch für eine Nationalratswahl mit Vorzugsstimmen und so weiter funktionieren. Und es gibt viele Varianten, es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Woche davor am Amt wählen kann, wenn man auf Urlaub fahrt. So. Also das sollten wir alles, ich habe jetzt kein fertiges Modell, das glaube ich, sollte man alles äh, diskutieren. Der Verfassungsgerichtshof hat ja auch gesagt, die Wahl, und alle Kommentatoren haben es auch gesagt, die Wahl, die Wiederholung findet jetzt unter denselben Rahmenbedingungen statt wie die, der erste mhm. Versuch. Das heißt, es gibt genug Zeit politisch weil auch keine Landtagswahlen so bald stattfinden, dass ist ein sinnvolles, neues System auch äh, zu diskutieren und zu schauen, wo kann man äh, die Schrauben so verbessern, dass wieder ganz klar ist, wie es abläuft. Herr Stolz, wenn Sie, Sie drängen zwar jetzt sehr und sagen, da muss jetzt schon nächste Woche gleich was gemacht werden, aber der Herr Schieder hat es gerade gesagt, die nächste Wahl, also die Bundespräsidentenstichwahl, findet unter den Bedingungen der letzten Wahl statt. Also man hätte es nicht eilig, man könnte sich Zeit lassen. Sind Sie grundsätzlich dafür, an der Briefwahl etwas zu ändern, so wie es der Herr Strache vorgeschlagen hat? Also ich glaube, wir sollten einfach an die Arbeit gehen. Es gibt keinen Grund zu warten. Es sind ja die Regeln, die man jetzt ändern, noch nicht dann gültig für diese Wahl. Aber es spricht auch nichts dafür, jetzt abzuwarten, sondern die Menschen erwarten sich von uns, dass wir ans Werk gehen und bessere Spielregeln aufstehen. Einige Punkte liegen ganz klar auf der Hand. Zur Briefwahl zum Beispiel. Sind wir klar dafür, dass die Wahlkarte nicht als RSB, sondern RSA zugestellt wird? Was ist der Unterschied? Ich war Briefträger mehrere Saisonen, auch im Gebirge, in Vorarlberg. RSB kann ich jedem Haushaltsmitglied geben. RSA wird der Person zugestellt. Und wir wissen natürlich, dass auch einige Wahlkarten mehr oder minder abgefangen werden. Und dann, da ist auch mitunter Missbrauch im Raum. Wir haben ja auch aus Vorarlberg von einer lokalen Wahl einen Fall vor dem Verfassungsgerichtshof gebracht, wo Wahlkarten auch in Seniorenheimen zum Beispiel nicht sauber abgewickelt werden, sondern da ist irgendwo zumindest ein Fragezeichen über diesen Phänomenen. Zweiter Punkt, den wir sofort beschließen können. Man beginnt erst mit Auszählen um 17 Uhr, weil mit sozialen Medien jetzt natürlich die Ergebnisse ab 14 Uhr äh, quer durchs Land kugeln und die Menschen aufgefordert werden, uh, es wird knapp, äh, geh jetzt noch wählen. Da hat sich einfach das Spiel verändert mit sozialen Medien und beginnen wir erst um 17 Uhr. Ein, ein weiterer Punkt, da beginnen wir mit den Auszählungen Machen wir das öffentlich? In Deutschland werden die Stimmen öffentlich ausgezählt. Das ist ein öffentlicher Akt. Dann kommt auch kein Amtsleiter auf die Idee, dass er sagt, Ja, ich nehme die Karten mit nach Hause und tue mal vorarbeiten und so weiter. Und vielleicht fällt was unter den Tisch. Ne? Liegen also einige Dinge, Vorschläge da. Das sind also Hausverstandsdinge, mhm. Frau Turner. Und da können wir sofort damit beginnen. Also wir müssen nicht zuwarten. Wir haben alle Kompetenzen heute hier versammelt. Einen Briefträger äh, in Person des Herrn Stolz, einen ehemaligen Wahlleiter, Herr Luca, äh, in Ihrer Person. Wir fragen uns ja alle wir haben uns auch alle am Wahltag gefragt, warum muss man eigentlich bis zum nächsten Tag warten, um diese Briefwahlstimmen auszuzählen? Da liegt ja auch viel Potenzial drin, wenn man so sagen will. Dann haben viele gemeint, das ist unzumutbar, den Wahlbeisitzern und Wahlleitern bis spät in die Nacht noch auszuzählen. In anderen Ländern ist das möglich. Wie wäre es, wenn man das irgendwie abgelten würde und dann sagen wir dann, dann zählen wir alles in einem Aufwaschen aus und dann hat sich das erledigt? das ja. ist für Sie denkbar? Ja, das haben wir schon vor Wochen gefordert, dass das Ergebnis ihm schneller vorliegt. Aber ein Punkt vielleicht noch zu den Briefwahlen. Es wird zwar überprüft, ob am Umkuvert eine Unterschrift drauf ist, aber es wird nicht überprüft, auch nicht stichprobenartig, ob derjenige, der Name, der draufsteht, auch tatsächlich unterschrieben hat. Das heißt, da könnte jeder unterschrieben haben. Es wird nur geprüft, ob eine Unterschrift drauf ist. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssten hier stichprobenartige Kontrollen machen, um zu sehen, ob tatsächlich, und wir wissen das ja von dementen Personen, wir wissen es von besachwalteten Personen, dass da möglicherweise andere unterschreiben, und äh, das dann so äh, äh, gilt, als hätte derjenige äh, geheim äh, und selbst gewählt. Und das ist das Problem, das ist ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, da müssen wir auch drüber reden. Ich stelle fest, es gibt schon jede Menge Reformvorschläge über, äh, ein, über Verbesserungen oder Veränderungen der, der, der Praxis im Umgang mit äh, Briefwahlstimmen. Es wird sicher interessant zu beobachten sein. Das nächste, was uns aber bevorsteht, ist äh, die Wiederauflage dieses Wahlkampfs und da, Frau Glavischnik, hatten wir heute den Eindruck gewinnen können, dass der von Ihnen unterstützte Kandidat Alexander Van der Bellen ähm, ja, sich gleich wieder voll ins Geschäft des Wahlkampfs werfen möchte. Wir haben vorher in der zip spezial auch die Frage des Wahlkampfleiters gehört. Er weiß nicht genau, mit welcher Summe, mit welchem Betrag finanziell auch die Grünen ihren Kandidaten wieder unterstützen werden. Sind Sie dafür, dass der Wahlkampf jetzt gleich nochmal aufgelegt wird und werden sie Alexander von der Bellen auch finanziell unterstützen? Also das Wichtigste ist, dass er ähm, glaube ich sehr sehr deutlich gemacht hat, dass er einfach will, ja und das habe ich auch heute mit großer Freude gesehen, er ist ähm, sehr energiegeladen, und ich werde, oder wir werden jedenfalls unseren Beitrag dazu leisten, aber ich denke sicher im Rahmen einer sehr breiten Bewegung, wie das auch das letzte Mal der Fall war. Das werden wir in Ruhe noch diskutieren, aber jedenfalls meine oder unsere Unterstützung, sowohl politisch als auch persönlich, hat er jedenfalls, aber eben als Teil einer sehr breiten Wahlbewegung. Finanziell war jetzt nicht dabei. Nein, auch finanziell, Gut. natürlich. Auch. ja ja ja, ja. Mhm. Bis das Beine, Herr Strache, hat die FPÖ noch genug Geld für eine Wiederauflage dieses Wahlkampfs. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Gedanken zur Zeit auch nicht gemacht und bis dato auch nicht angestellt. Jetzt war einmal wichtig, ein Ergebnis und einen Entscheid des Verfassungsgerichtshofes abzuwarten. Und jetzt haben wir das Ergebnis und jetzt setzen wir uns damit auseinander. Wobei ich auch sage, wir werden, wenn, sehr kurz und prägnant diesen Wahlkampf gestalten und eben nicht von heute weg bis zu dem Wahltermin einen Wahlkampf vornehmen. Und das hat keinen Sinn, das wollen wir auch nicht. Äh, Herr Kickl hat sich offenbar schon mehr Gedanken darüber gemacht. Denn er hat vorher im Interview äh, schon ziemlich deutlich gesagt, welche Themenschwerpunktsetzung er sich vorstellt. Das ist seine Aufgabe geht's, als Wahlkampfleiter. Na, da geht es ganz stark <lacht> Richtung ja. Europa, Richtung Öxit, das neue Schlagwort einer eine, eine, eine Volksabstimmung, von der, von der äh, Norbert Hofer gemeint hat. Sie müsste wohl innerhalb eines Jahres stattfinden, wenn sich nichts Gravierendes verbessert. Ähm, Herr Schieder. Das hat er so also, nicht gesagt, da muss also, ich Sie auch korrigieren. Ja, Nein, das hat er so nicht gesagt. Er hat gesagt, man kann es nicht ausschließen, aber er hat nicht gesagt, das muss in einem Jahr stattfinden, sondern er hat gesagt, wir erwarten uns jetzt eine Reform und dass man auch diese, diesen demokratischen Weckruf mhm. versteht und nicht in Richtung mehr zentralistischen Bundesstaat dieses Projekt entwickelt, sondern hin Richtung einer Wirtschaftsunion. Aber Herr Strache, das ist genau dieses Zünzeln mit was einem EU-Austritt, das nicht gut getan hat. Dieses Zünzeln hat in Großbritannien dazu geführt, dass schlussendlich jetzt der Brexit passiert ist. Und ich glaube, da muss man auch dagegenhalten, wenn der Herr Hofer und der Herr Strache Zünzeln mit dem EU-Austritt, dann muss man auch sagen, was passiert in Großbritannien. Der Finanzminister hat gesagt, ich muss die Steuern erhöhen. Das heißt, die Briten werden höhere Steuern zahlen. Er muss die Leistungen des Staates zurückfahren, an die Familien, an andere. Viele tausende junge Menschen verlassen das Land. Und da muss man klar sein, ich will und ich sehe das auch so, dass die Europäische Union nicht gut funktioniert. Aber deswegen unterstütze ich den Herrn Van der Bellen. Er will zumindest europäische Gemeinsamkeit, was nicht geht. Und deswegen werde ich Van der Bellen unterstützen. Ich bin jetzt da in Kärnten, unser stellvertretender Landessprecher. Die Familie, die haben heute einen Brief bekommen von der... Landespolizei und die wollen elf Kilometer an der Grenze, die ihnen gehört. Haben Sie Ihnen mitgeteilt, Sie wollen dort auch jetzt einen Zaun bauen? Und mhm. äh, offensichtlich soll an der gesamten österreich-slowenischen Grenze ein Zaun gebaut werden, bis auf die Bergspitzen. Ich halte das für grundfalsch. Ich Herr brauche Troltz. ein klares Signal: Wie? senden wir 30.000 Leute ja. an die Außengrenze, an die europäische Außengrenze, die 27 Staaten gemeinsam. Das wären Antworten, aber nicht mit dem <lacht> Öxit spielen. Troltz. Das ist Brandgefährlich wir haben verstanden, brandgefährlich. Wir haben verstanden, dass Sie sozusagen das Wahlkampfthema auch gleich aufgegriffen haben und dagegen halten. Ja, Schieder, weil Sie wie ein Herzensanliegen ist. ja das, das ist durchaus durchgekommen. Herr Schieder, rechnen Sie jetzt mit einem solchen Europawahlkampf in, in diesem zweiten Durchgang? Es hat auch schon im, im, beim ersten Versuch äh, Europa ein zentrales Thema eingenommen, weil ja die Stellung Österreichs in Europa auch auch wenn der Bundespräsident nicht im Europäischen Rat sitzt, aber die Vertretung nach außen, das Wirken mit den Präsidenten in Europa ein zentraler Punkt ist. Daher nehme ich an, dass das Thema weiterhin am Tapet ist und höchstwahrscheinlich noch stärker aufgrund der Brexit-Debatte. Meine Meinung ist auch, äh, habe ich eh schon oft gesagt, was ich von einem Öxit halte, nämlich gar nichts. Äh, und äh, wenn Sie mich jetzt noch fragen wollen, wen ich unterstützen, werde. Ich glaube, das weiß ich. Ich. Das, Wissen sie. Na gut. ich denke, das weiß ich. Es haben viele Stimmen Trans gegeben Trans von spö <lacht> ähm, <Trans> offiziell die gesagt haben, sie unterstützen Alexander von der Bell. Meine äh, Frage dazu wäre: wird sich die SPÖ zu einer Gemeinsame Parteilinie durchringen und sagen, wir geben eine Wahlempfehlung ab, oder nicht? Das, es geht, glaube ich, um ein breites Bündnis für Van der Bellen, dass viele Leute teilnehmen, und zwar Sozialdemokraten, Grüne, ÖVPler, Konservative, Jäger, Naturschützer, alles in dieser Breite. Es geht da nicht um Parteien, es geht um ein persönliches Amt. Und daher, glaube ich, geht es auch um eine breite äh, Unterstützung. Aber alles, was ich tun kann, und ich bin mir sicher, das Gleiche gilt für viele andere in meiner Partei, werden Sie tun in diesem Zusammenhang, mhm. im Einsatz, im Wahlkampf, und auch im Überzeugen von Leuten, egal woher sie kommen. Geld auch spenden ein bisschen. Geld auch. Hm? Herr Gerstl, von der ÖVP hat es nur sehr vereinzelt Stimmen gegeben, die sich geäußert haben. Auch die für Alexander Van der Bellen. Die meisten haben schweigend sich zurückgehalten. Wie sehen Sie das? Soll es eine Wahlempfehlung geben, auch von führenden Köpfen der Partei? Und ja für wen? Die ÖVP hat immer gesagt, der Wähler ist mündig genug. Er braucht keine Wahlempfehlung von Politikern. Er wird seine Entscheidung treffen, er oder sie, und äh, ich glaube, daran sollten wir es auch belassen, wir sollen da keine Vorschläge machen, vor allem, wenn wir keinen eigenen Kandidaten haben. Und Sie persönlich haben auch keine äh, bevorzugten Kandidaten? oder Selbstverständlich habe ich meine Präferenzen, ähm, aber... Ich möchte jetzt da nicht, weil meine Stimme sofort auch so eine Empfehlung verstanden werden würde, jetzt eine Empfehlung abgeben. Und sage die tut sich da gar nicht so schwer. Die sagt einfach, das sind äh, Einzelstimmen, aber es gibt eben keine Parteilinie. Ja, weil bei uns die Eigenverantwortung des Wählers viel mehr zählt. Und mhm. das ist uns einfach sehr, sehr wichtig, dass die Eigenverantwortung gestärkt wird und dass die Freiheit des Wählers gestärkt wird. Und er soll ja ganz alleine entscheiden können. Mhm. Herr Lukas, Sie haben mhm. ja schon im ersten Wahlgang unüberhörbar Ihre Stimme für Norbert Hofer erhoben. Ich nehme an, das tun Sie auch jetzt wieder. Ja, na selbstverständlich. Ich wünsche mir einen jungen, dynamischen Bundespräsident, der uns durch die schwierigen Zeiten bringt. Und Norbert Hofer hat ja bewiesen, dass er es kann, weil er auch als Präsident im Nationalrat wirklich sehr unparteiisch und für alle da ist. Und das ist eine Qualität, die ich sehr schätze an ihm. Und da ich ihn persönlich schon 20 Jahre kenne und weiß, was er... Imstande ist zu leisten, unterstütze ich ihn mit aller Kraft und hoffe, dass er unser neuer Bundespräsident wird. Eine wirklich schwierige Angelegenheit, und das möchte ich zum Schluss noch thematisieren, Frau Glavischnik, ist für viele die Frage oder der Umstand, dass Norbert Hofer jetzt als Kandidat äh, gleichzeitig auch in jenem Kollegium ist, äh, dass äh, ab dem 8. Juli äh, den Bundespräsidenten vertreten wird als dritter Nationalratspräsident. Ist das für Sie problematisch oder ist Ihnen das egal? Ich gehe davon aus, dass die Verfassung jetzt auch hier auf Punkt und Beistrich auch eingehalten wird. Und die regelt, das ja eigentlich sehr eindeutig, dass die Außenvertretung ausschließlich bei der Präsidentin Bures liegt. Also gemeinsame Auftritte oder Außenrepräsentation ist per Verfassung ausgeschlossen. Und ich hoffe, dass das auch wirklich eingehalten wird. Das war heute im Übrigen nicht der Fall. Ähm, ja, ich finde es ja, meine schon Sie, auch bemerkt, es heute nicht der das Fall? Hat einen gemeinsamen Auftritt aller gegeben Ja, also Das war okay, oder? weil das entscheidet ja, ja. das Kollegialorgan. Ja Nein, also ich... Ja, ich denke nur trotzdem, Sie sind ja auch im Verfassungsrecht bewandert, das weiß ich. Aber ähm, die ähm, Vertretung obliegt ausschließlich dem Prä Präsidenten des Nationalrates. Da ist es halt der Präsident, der in der Verfassung. Das ist der Artikel 64 Absatz 2. Das war auch schon beim Gespräch mit Armin Wolf auch sehr eindeutig. Und von dem gehe ich schon aus, dass das wirklich präzise eingehalten wird. Ich möchte nur einen Satz noch in Ihre Richtung sagen. Ich denke schon, dass die ÖVP auch eine sehr große europapolitische Verantwortung hat. Und ich glaube, dass es in den letzten Wochen auch sehr klar geworden ist, wo Norbert Hofer, auch die FPÖ europapolitischen Fragen steht, auch die Gratulationsschreiben jetzt von allen rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien europaweit. Ich glaube, dass wir kein Interesse haben können als verantwortungsvolle politische Kräfte, dass in Österreich ein Austritt aus der Europäischen Union diskutiert wird. Wir sind ein kleines Land, eine offene Volkswirtschaft im Herzen von Europa und es ist für uns eine ganz überlebensnotwendige auch Strategie gewesen, sich da auch zu verbinden und auch in Europa eine aktive Rolle zu spielen. Und da wundert mich nur die Zurückhaltung der ÖVP, weil da gibt es, glaube ich, sehr deutlich und ich sehe sie schon auch in dieser europapolitischen Verantwortung. Muss man schon eins Frau Thunia. wir streben keinen Austritt an, wir streben ein neues reformiertes Europa an, das bürgernah ist, das föderal strukturiert ist und nicht zentralistisch bundesstaatlich. Das ist unser politisches Ziel und nicht ein Austritt. Und das auch mal klar, weil das wird immer wieder fälschlich dargestellt und ich glaube, das gehört auch einmal klar. Aber ihre Freunde würden sich freuen Angst. über eine Zerstörung der Europäischen Union Le Pen, sagt Nein, sie sagt, offen. dass diese Europäische Union mit offen. diesen abgehobenen äh, bürokratischen Eliten gegen die Wand fährt und Europa keinen guten Dienst leistet. Das sagt sie. Und wenn die so weitermachen, dann wird das leider nicht nur beim Brexit bleiben, dann wird Holland vielleicht das nächstes Land folgen Herr und Herr dann vielleicht Frankreich. Entschuldigen Sie, wir haben noch genug Zeit für den Wahlkampf. Die, die Wahl wird wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober irgendwann stattfinden. Also diese, den Austausch dieser Argumente, für den haben wir noch viel Zeit. Aber eine andere Frage noch ganz zum Schluss an Sie. Mhm. Glauben Sie, dass viele Menschen möglicherweise jetzt genug haben vom Wählen und sagen, jetzt gehe ich aber nicht mehr hin? Ich glaube, dass viele Menschen zu Recht empört sind, dass, äh, und ich sage, das ist die Hauptverantwortung der Bundeswahlbehörde gewesen, dass es zu solchen Entwicklungen gekommen ist, dort liegt die Aufsichtspflicht, dass Personen, Beamte, Juristen, die nach dem Beamtendienstrecht auch bezahlt sind, sich nicht klar an die Gesetze gehalten haben und nicht einmal die Wahlzeiten eingeladen haben bei, dieser, äh, Auszählungs-, bei den Auszählungsvorgängern. Und das ist wirklich, das empört viele und da glaube ich, dass viele äh, zu Recht sagen, sowas darf nicht stattfinden, gut, dass das bereinigt wurde und dass das nie wieder stattfinden wird, denn sonst würden die Menschen zu Recht sagen, es macht keinen Sinn, zur Wahl zu gehen, wenn ich mir nicht sicher sein kann, ob meine Stimme auch wirklich korrekt und fair behandelt wird. Das vielleicht kann man es in wichtig. einer Bitte beantworten, nämlich, dass, auch wenn die Leute sich jetzt ärgern und wundern heute, dass die beste Antwort ist, massiv an den Wahlen teilzunehmen, weil Demokratie lebt von der Teilnahme und das wäre das beste Zeichen an alle, sowohl an die Fehler als auch an das, was bisher auch immer gut gelaufen ist. Mir wäre wichtig, dann noch festzuhalten, dass die Verfehlungen nur bei den Bezirkswahlbehörden es gegeben hat. Bei 50.000 Wahlbeisitzerinnen und Beisitzer, nicht, die in 10.000 ja. Sprengeln äh, tätig waren, gab es keine Probleme. Und ich gehe davon aus, dass alle Behörden heute hundertprozentig darauf Rücksicht nehmen werden und sich darum kümmern werden, dass diese Verfehlungen nicht mehr stattfinden. Darum das ist, können wir das ausgehen. Ich habe Ihnen das ganz kurz, da bin ich absolut bei Ihnen der Wahlzeuge und Courage ja. gezeigt, ja. um letztlich ja. das auch aufzudecken. Diese Fälle die wurden nicht untersucht. Ja. Wir, wir nehmen das mal auf. Das heißt, wenn Herr Stolz, Sie, Herr Gastel, sagen, ich, Herr ich höre Sie nur, ich, wir, Hör Sie nur unkomplett, Frau Thurnheim. Ja, wir haben das gehört schon vorher in der ZIP, es ist dort schon deutlich angesprochen, Worden. Es sind ja nicht alle Fälle überprüft genau. worden. Ja, das, dann soll das aber auch nicht so darstellen, so, der Herr Gastel, hier, die ja, Leute sind ja, bewusst angefressen, wenn die Dinge jetzt wieder verdreht werden. Und, und ich glaube, die Leute haben einfach die Nasen voll, wenn die Dinge verdreht wir, wir, werden. Wir tun Und das Herr 90 ich. Überprüft. Wir ja. haben die Dinge, glaube ich, nicht verdreht. Wir haben versucht, sie sehr klar ja, ich darzustellen. Ich rede ja nicht ich von bedanke Ihnen, sondern von Herrn Gerstl. Und das darf ich jetzt darauf Antwort geben. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für die Diskussion heute Abend an diesem historischen Tag, an dem der Verfassungsgericht den zweiten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl aufgehoben hat.